Musst du musst dich anmelden? Äh, Mama, du kannst jetzt gehen. Äh, du musst dich da anmelden, ne? Meinst du, ich kann gehen? Schaffst du das alleine? Ja. Na gut. Also, du machst das, ne? Ja. Viel Spaß!